Merhaba! Und auf Deutsch gesagt, hallo! Heute werden wir mit euch fünf Redewendungen auf Türkisch zusammen lernen. Fangen wir an! Hallo! Nochmal, unsere heutige erste Redewendung ist GÖSJUMMAK GÖSJUMMAK bedeutet auf Deutsch eine Auge zudrücken. Eine Auge zudrücken. Ich wiederhole GÖSJUMMAK Kommen wir zu unserer zweiten Redewendung. Ich Para etwas. Besch para etwas. Denken Sie mal nach, was kann das bedeuten auf Deutsch? Ich habe auch hier ein kleines Foto. Besch para etwas. Es bedeutet keinen Pfennig wert sein. Ja, besch para etwas. keinen fennig wert sein bes para kommen wir zu unserem dritten eli uzun olmak yada çalmak eli uzun olmak eli also lange Finger machen, lange Finger machen. Und Chaumak bedeutet klauen, ja? Wie ihr es auch wisst, Olmak oder auf Deutsch gesagt, lange Finger haben, bedeutet klauen. Also Chaumak. Wir zu unserer vierten Redewendung Burama Kadar gelde. Burama kadar gelde. Was das auf Deutsch bedeutet, könnt ihr vielleicht verstehen. Burama Kadar gelde. Die Nase voll haben. Burama Kadar geldi. Das war unsere vierte. Jetzt haben wir unsere letzte Redewendung auf Türkisch. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Eine Hand wäscht die andere. Bir Elin Nesivas. Iki Elin Also gesagt, wenn wir zum Beispiel eine Hand in der Hand haben, wenn wir eine Hand haben, können wir nicht klatschen. Aber wenn wir zwei Hände haben oder wenn wir zum Beispiel alleine was machen möchten und wenn wir eine Hilfe brauchen oder jemanden haben, der uns behilflich sein kann, dann funktioniert das ja viel, viel schneller oder klappt das auch besser, als wenn wir das alleine machen. Also, auf Türkisch ist das Bir elin var, iki elin var. Vielen Dank, dass Sie, mich, dass Sie mir zugehört haben und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen!